Hallo liebe Freifarm-Zuschauer, äh, ich habe heute was Wunderbares, heute ist der 18. März, ich habe hier ein Schreiben vom 14. März 2023 einer Frau Anke Schwudke Verfahrensbeiständin und die hat einfach hingeschmissen und das Interessante ist, warum hat sie hingeschmissen? Weil sie von Freifarm Presseanfragen bekommen hat. Ach, die arme Frau Schwudke hat Presseanfragen bekommen. Ja, warum schmeißt du da die Frau Schwudke hin? Ich lese mal vor. Hiermit bittet die Unterzeichnerin, diese von der Verfahrensbeistandschaft für die Kinder, dann kommen drei Namen von den Kindern, zu entlassen. Da das journalistische Betreiben von Freifam eine konstruktive Klärung des Falls maßgeblich erschwert, die mehrfach an die Unterzeichnerin gestellten Presseanfragen belasten diese über das erträgliche Maß hinaus. <lacht> Unter diesen Bedingungen sieht diese ein unbelastetes Eintreten für die Interessen der Kinder nicht mehr als gegeben an und hält damit eine sinnvolle Verfahrensbeteiligung nicht mehr für möglich. Tschüss Frau Schwudke, kann ich da nur sagen. Der Schwund der Frau Schwudke. adieu, tschüss, auf nimmer Wiedersehen. Hoffentlich nie wieder an irgendwelchen Gerichten als Verfahrensbeiständin. Also wer als Verfahrensbeiständin ein Problem damit hat, Presseanfragen zu bekommen und deshalb denkt, sie könnte die Interessen der Kinder nicht mehr vertreten. Ja holla die Waldfee, was ist da los? Ja, es geht ja nicht darum, Frau Schwutke, ob Sie, falls Sie jetzt zuschauen, unbelastet sind. Darum geht's doch gar nicht. Es geht darum, dass Sie unabhängig sind und die Interessen der Kinder vertreten. Da haben Sie irgendwas falsch verstanden. Ja? Es geht nicht darum, dass die arme Frau Schwudke keine Presseanfragen kriegt und vielleicht in der Öffentlichkeit steht, und ups, genau mit diesem Schreiben steht sie jetzt in der Öffentlichkeit. Weil wir haben auf Freifam natürlich einen Artikel inzwischen veröffentlicht, in dem es genau um dieses Schreiben geht. Wir haben die Presseanfragen veröffentlicht. Wir nennen natürlich die Frau Schwudke. das ist gar kein Problem, da die Frau Schwudke ja vom Richter oder der Richterin in dem Verfahren bestallt wurde, wie man sagt, ja, wie so ein Pferd, das in den Stall des Gerichts gehört, ähm, darf man sie natürlich öffentlich nennen und kritisieren, weil sie quasi einen äh, Beamtenstatus hat. Damit sie ist sie ja Teil des äh, Gerichts sozusagen geworden, oder dieser Veranstaltung des Staates. Man darf man sie natürlich öffentlich nennen und auch kritisieren. Und ich empfehle allen Verfahrensbeiständen. Presseanfragen von Freifam kriegen. Nehmt das Schreiben von der Frau Schwutke am besten gleich bei der ersten Presseanfrage als Vorlage und begründet so, warum ihr raus wollte. Weil es reicht ja offenbar, dass man vom Gericht bestellt wird und dann, wenn man sich belastet fühlt, ach ja, immer die Gefühle, nicht wahr? Wenn man sich belastet fühlt, dass man dann sagen kann, ich schmeiß den Bettel hin, ich gehe. Und denken wir doch mal von der Richtung her, was macht denn Freifam? Wir bringen Unrecht, das im Gerichtssaal passiert, im Familiengericht hinter verschlossenen Türen, bringen wir an die Öffentlichkeit. Und es ist doch im Interesse aller, dass wenn da was falsch läuft, was an die Öffentlichkeit drauf schaut und da kein... Ähm, keine Sachen im Gerichtssaal ablaufen, die unrecht sind. Und die Frau Schwudke hm, fühlt sich dann belastet, wenn die Öffentlichkeit draufschaut, was sie da so macht. Und dann, wie schreibt sie, da das journalistische Betreiben von Freifam eine konstruktive Klärung des Falls maßgeblich erschwert. Also wenn die Öffentlichkeit draufschaut auf das, was die Frau Schwudke macht, dann ist die Frau Schwudke plötzlich inkompetent, nicht mehr fähig, irgendwas konstruktiv hinzubekommen. Sehr interessant. Kann die Frau Schwudke sowas nur, wenn wenn es möglich ist, Unrecht zu begehen? Naja, also wie gesagt, alle Verfahrensbeistände, die jemals eine Presseanfrage von Breivheim bekommen, hier habt ihr eure Vorlage. Ihr könnt die verwenden, wenn ihr euch belastet fühlt, dann schmeißt den Bettel hin und geht. Es ist kein Nachteil für die Kinder, weil das ist äh, eine Augenwischerei, dass der Verfahrensbeistand angeblich der sogenannte Anwalt der Kinder ist oder die Anwältin der Kinder. Das ist überhaupt nicht so. Die werden, wie gesagt, vom Richter bestellt. 99,9% ähm, von Verfahrensbeiständen machen das, was der Richter will. Ja, schreiben ihre Stellungnahmen, die dann in die Richtung des Richters gehen. Und eigentlich, ja, der Verfahrensbeistand, das ist ja etwas, was aufgrund der Kinderrechtskonvention der Vereinten Nationen in Deutschland eingeführt werden musste. Eigentlich ist er ja völlig unabhängig vom Gericht. Ja, der müsste auch ähm, Anträge stellen, die auch gegen den Richter gehen. Aber das ist in Deutschland extrem selten. Also ich kenne da nur einen Fall, wo das gemacht wurde. Es gibt Zehntausende Fälle pro Jahr in Deutschland und Verfahrensbeistände. Also das ist ja noch nicht mal im 1%-Bereich, im Promille-Bereich. Hm. Also ähm, ist ja auch logisch, wenn mich ein Richter als Verfahrensbeistand bestellt, ja, dann entscheidet der ja im Grunde darüber, wen er anstellt, damit man, ich glaube, 500 Euro pro Kind bei Eilverfahren bekommt. Ja, Das ist ein netter Nebenverdienst. Dafür, dass man halt nur seine Meinung abgeben muss, irgendwas Pseudo-Sozialpädagogisches und Psychologisches von sich geben darf und dafür Kohle einkassiert und dann noch sich als äh, tolle Person darstellen kann, die für Kinder eintritt, ähm, das ist eine tolle Sache. Ja? Aber es hat ja nichts mit Unabhängigkeit zu tun. weil wenn ich das nächste Mal wieder vor Gericht äh, Kohle abschöpfen will als Verfahrensbeistand, dann hängt es natürlich wieder von dem Richter ab. Und äh, wenn ich da was mache im Verfahren, das gegen, das ist was der Richter haben will, dann werde ich das nächste Mal nicht mehr von dem Richter bestellt und das spricht sich auch im Gericht. Dann werden die anderen Richter das auch nicht mehr machen. Und dann war es es mit der Verfahrensbeistandschaft. Und äh, ihr könnt auch diese Konformität des Verfahrensbeistands in Deutschland da anerkennt, dass es meistens Sozialpädagogen sind oder Anwälte, das heißt beides mal äh, Menschentypus, der vom Staat durch das System gequetscht wurde, ja, Sozialpädagogen, die haben dann meist beim Jugendamt was getan, ja, es gibt ehemalige Jugendamtsmitarbeiter, die Verfahrensbeistände sind oder die waren halt in der freien Jugendhilfe tätig, ja, sowas wie Begleiterumgang. Oder Beratungsstellen und so. Und äh, da waren die auch schon abhängig vom Jugendamt. Also die waren schon in der Abhängigkeit zur Behörde, dem Jugendamt und haben gezeigt, dass sie konform sind mit dem, was das Jugendamt will. Das Jugendamt selbst, muss man ja sagen, ist ja politisch gesteuert, ist eine Behörde. Der äh, Kreistag, der Jugendhilfeausschuss hat da den Daumen drauf. Äh, der macht da die Kontrollen auch die Zielsetzung fürs Jugendamt rein politische Veranstaltung, was will man von der Exekutive, von der Behörde anders erwarten. Und Anwälte als ist das gleiche, Ja, die sind ja durch ihr Jurastudium, dann die Staatsexamen durch und äh, dass du dann Verfahrensbeistand wirst als Anwalt, da musst du vorher schon ein Verfahren gezeigt haben, äh, wo du Eltern vor Gericht vertreten hast, dass du dich da konform verhalten hast und dann darfst du auch Verfahrensbeistand sein. Also von daher ist es gar nicht so schlimm, dass wenn Freifam dann Presseanfragen stellt an Verfahrensbeistände und die dann den Bettel hinschmeißen, das ist für die Kinder sogar gut. Ja? Und äh, ich will es mal so sagen, das ist nicht die erste Verfahrensbeistände, die Presseanfragen bekommen hat und dann gegangen ist. Ich glaube insgesamt sind es mittlerweile drei oder vier und äh, es gibt noch genügend andere die Presseanfragen bekommen haben und plötzlich vor Gericht sich äh, moderat äußerten. ja Und plötzlich dann dafür waren, dass die Kinder zu beiden Eltern sollen oder dass Kinder aus der Pflegefamilie oder dem Heim zurück zu den Eltern sollen. Ach, das ist schon erstaunlich, was so der Blick der Öffentlichkeit oder auch nur die Möglichkeit, dass die Öffentlichkeit erfahren könnte, was ich als Verfahrensbeistand mache dazu führt, dass die Leute gehen, wie die Frau Schwutke, oder dass sie noch nochmal in sich gehen. Entweder gehen sie aus dem Gerichtssaal oder sie gehen in sich, um zu schauen, na, vielleicht mache ich da doch irgendwas falsch. Okay, das war's für mich. Ciao, ciao.